Was ist ein ERN-Code und wie kannst du ihn auf deinen Produkten anbringen? Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video und heute sprechen wir rund um die ean codes Und die EAN bzw. GTIN-Nummer, wie sie mittlerweile eigentlich heißt, ist eine internationale und auch unverwechselbare Nummer zur Kennzeichnung von jedem Produkt. Das heißt, dass du durch diese Nummer letztendlich eigentlich jedes Produkt individuell zuordnen kannst. Und bei Amazon wird die Nummer dafür genutzt, dass einfach Artikel gescannt werden, natürlich wenn Ware in das Amazon-Lager eintrifft. Und dadurch kann das Ganze auch mit dem System abgeglichen werden. Und du weißt genau, oder Amazon weiß auch genau, wie viele Einheiten von welchem Produkt ab sofort im Lager auch eingetroffen und somit auch verfügbar sind. Genauso ist es dann auch, wenn der Kunde das Produkt kauft, denn dann wird es letztendlich gescannt und aus dem Lagerbestand ausgetragen. Das heißt, für das gesamte Warenbestandsmanagement sind die Codes also wirklich unabdingbar. Die EAN-Nummer und der Barcode selber sind aber auf jedem einzelnen Produkt vorhanden, wie du zum Beispiel jetzt hier mal siehst. Das heißt, wenn wir mal hier jetzt einfach eine Deo-Dose haben, dann siehst du hier ganz einfach, okay, hier ist ein Barcode drauf. Und wenn ich genau dieses Deo wirklich tausendmal herstelle, dann habe ich auch tausendmal auf den gleichen Flaschen, wenn die jetzt so tausendmal im Supermarkt so stehen, auch jedes Mal den exakt gleichen Barcode drauf. Wenn ich aber eine kleine Veränderung an dem Produkt vornehme oder zum Beispiel ein Deo für Frauen rausbringe oder letztendlich eine andere Version davon, dann brauche ich auch eine andere ERN-Nummer. Das heißt, wie gesagt, wenn du einen Artikel hast, der gleich ist, hast du jedes Mal den gleichen ERN-Code. Bei kleinen Veränderungen hast du aber letztendlich eine andere, äh, einen anderen ERN-Code darauf. drauf. Und so viel erstmal zu dem Code selber. Du hast eventuell jetzt schon auch mal gesehen, dass Amazon es dir vielleicht ermöglicht, nicht nur die ERN-Nummer, sondern noch einen anderen Code, einen sogenannten FNSKU-Barcode zu nutzen. Dieser FNSKU-Barcode ist sozusagen die interne Nummer von Amazon, die im Fall von Amazon den eigentlichen ERN oder GTIN-Code ersetzt. Und letztendlich macht das für Amazon selber keinen großen Unterschied, wenn du deine Ware auch nur bei Amazon lagerst und auch nur über Amazon verkaufst. Wenn du dein Produkt aber noch woanders außerhalb von Amazon verkaufen möchtest, dann solltest du definitiv auch einen ERN-Code nutzen, weil keine andere Firma, kein anderes Unternehmen eigentlich mit diesem FNSKU-Code arbeitet. Das heißt, wenn du das Ganze noch selber verschicken möchtest oder auf Ebay oder im stationären Handel auch deine Produkte verkaufen möchtest, dann solltest du durchaus die ERN-Code nutzen oder die er codes nutzen, um auch äh, dich nicht ja in deiner Expansion einschränken zu lassen, sag ich mal. Wir können mal ja darüber sprechen, wie du die ERN-Codes überhaupt erhalten kannst und wo du sie herbekommst, denn die ERN-Codes selber werden eigentlich von der Firma GS1 weltweit verteilt und auch verwaltet und natürlich bekommen wir die Codes auch genau daher. Das heißt, du kannst für den Start einfach von GS1 das smart Starter paket 10 holen zum Beispiel. Den Link dazu findest du auch unterhalb des Videos. Da kannst du einfach drauf gehen, die 10 Codes holen und die reichen auch für den Start vollkommen aus. Aber oftmals ist es so, dass du von GS1 nur die Nummer selber bekommst und diese dann online zu einem Code formatieren musst. Das heißt, du kannst einfach online mal nach Online Barcode Generator oder Online Barcode Generator suchen, der dir dann ja den automatischen fertigen Barcode einfach ausspuckt, wenn du deine 13 Ziffern da einmal eingegeben hast. Das heißt, wähle online bei all diesen Codes einfach oder bei all diesen Generatoren einfach ERN13 aus, pack die Nummer rein und dann bekommst du da automatisch den Barcode ausgespuckt. Und wenn du diesen Barcode dann hast, am besten kleiner Tipp auch als PNG-Datei dir ausdrucken lassen dann kannst du dem ganz einfach einem Designer mitgeben, sodass er das entweder auf der Verpackung oder, wenn es auf dem Produkt selber direkt drauf ist, auf dem Produkt anbringen kann, damit Amazon den Code dann auch einfach scannen kann zum Beispiel. Das heißt, je nachdem, was für eine Art von Verpackung du hast oder wer auch dafür verantwortlich ist, dass das jetzt auf dem Produkt oder auf der Verpackung drauf ist, der Person gibst du das Ganze einfach und die Person sorgt dann dafür, dass das letztendlich auch sichtbar ist. Aber du musst natürlich selber für dich einmal gegen gegenchecken, wie kommt das Produkt im Amazon-Lager an. Wenn das einfach jetzt so ankommen würde, dann reicht es vollkommen aus, weil Amazon kann es direkt scannen. Es würde jetzt keinen Sinn machen, wenn du das, den Barcode hier drauf packst und dann noch eine Verpackung drumherum hast, wo das Ganze nicht äh, zu sehen ist. Da kommt Amazon natürlich nicht dran. Deswegen achte darauf, dass es beim Lagereingang natürlich auch scannbar ist. Der Code selber, der sollte mindestens auch letztendlich 40 x äh, 20 mm auf der Verpackung groß sein, damit der Code auch wirklich zu 100% leserlich und auch vor allem scannbar ist. Also ob der Code überhaupt auch gescannt werden kann, solltest du dir ehrlicherweise auch vorher einmal anschauen. Das heißt zum Beispiel bei der Qualitätsinspektion in China kannst du einfach mitgeben, dass es nicht ein Part von der Inspektion sein soll dass der Barcode einmal eingescannt werden soll und dann wirst du einen Testbericht bekommen, wo dann genau drauf steht, okay, das ist der Barcode und das ist die Nummer, die du auch hier drunter siehst, die wird dir ausgespuckt und wenn durch das Scannen die Nummer unten ausgespuckt wird, dann weißt du, okay, da wurde alles letztendlich einmal richtig gemacht, der Code ist leserlich und auch scannbar und dann hast du da alles korrekt umgesetzt. Und so einfach ist es letztendlich eigentlich auch, da ist gar nicht so viel Komplexität dabei, wie man eigentlich vielleicht denkt Hol dir die Codes bei GS1. Es kostet um die 50 Euro einfach. Dann hast du sie einmalig und kannst sie auch äh, ja, immer wieder verwenden. Aber wie gesagt, mach dir eine eigene Liste und sorg dafür, dass du auch jeden Code nur einmal für ein Produkt letztendlich verwendest. Du solltest nicht der ganze äh, die Codes durcheinander werfen und dann irgendwie einen Code mehrmals verwenden. Weil das würde natürlich dann bei Amazon im Lager für Unruhe sorgen, sage ich mal. Weil vielleicht Warenbestände sich vermischen oder du das Produkt im ersten Schritt gar nicht erst richtig anlegen kannst. Genau, das war es auch schon zu dem Video. Ich würde sagen, wenn dir das Ganze gefallen hat, dann lass uns doch einen Daumen nach oben da und abonniere den Kanal. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn wir weiter über Amazon FBA sprechen.